Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Wardley Mapping für die Produktentwicklung. Simon Wardley ist eine spannende Person. Er ist die Karriereleiter aufgestiegen und hat es bis zum CEO geschafft. Dabei hat er sein Steckenpferd gefunden, die Unternehmensstrategie und das fehlende Element dazu. Sein Interesse fing mit einer Episode vor zwei Jahrzehnten an. Sein damaliger CEO gab ihm die noch nicht veröffentlichte Unternehmensstrategie, verbunden mit der Frage, ob die so in Ordnung sei und ob etwas fehle. Er hat sie sich durchgeschaut und fand die ganze in Ordnung. Da standen so Worte drin wie Innovation, Efficiency, Alignment und Culture. Also waren alles gedacht und das hat er so zurückgemeldet. Nur ist ihm dabei aufgefallen, dass er zwar die äußere Form der Strategie bewertet hat, aber das ist ja nicht, was eine Strategie wertvoll oder gar erfolgreich macht. Das ist Reine Mimikrie, die Worte kommen in einer Strategie vor, also müssen die Worte da drin sein. Es kann trotzdem totaler Quatsch sein. Nur gut von schlecht konnte er nicht unterscheiden. Das war eine Herausforderung, da konnte er noch was lernen und also legte er los. Er lernte alles über Strategie, was ihm so in die Finger kam und wurde nicht schlauer. Es gab viele Methoden, viele Erfolgsgeschichten, aber keine einheitliche Theorie der guten Unternehmensstrategie. Er fühlte sich verloren und alleine. Es hat seiner Karriere nicht geschadet, er ist selber CEO geworden und war jetzt in der Rolle, die Strategie für seine ganzen Leute vorzugeben. Er war genauso hilflos und verloren wie vorher, also hat er gemacht und eine Strategie geschrieben und sich Feedback eingeholt. Er hat andere gefragt, was sie von der Strategie halten. Als eine Antwort war, da stehen Worte wie Innovation, Efficiency, Alignment und Culture drin, also ist sie gut, hatte er ein Déjà-vu und verstand, dass er nicht alleine war mit seiner Unfähigkeit, eine Strategie zu formulieren, geschweige denn zu bewerten. Aber als CEO war er in der Pflicht, eine funktionierende Strategie für das Unternehmen aufzulegen und so macht er sich wieder auf die Suche, die Lücke zu füllen. Den entscheidenden Hinweis hat er bei Sun Tzu damals gefunden. Es ist schon spannend, wie sehr die Metaphern für Strategie von Kriegsvokabular durchdrungen sind. Merkte erobern ist da nur so ein harmloses. Und auf jeder Liste eines CEOs steht mindestens ein Buch eines toten oder lebenden Generals. Hier scheint eine gewisse Fixierung vorzulegen oder einfach ein Bereich, der gute Methoden liefert, die transferiert werden können und nützlich sein können. Sun Tzu hat fünf wichtige Elemente für eine Strategie postuliert: Zweck oder Sinn, Terrain, Klima oder Umfeld, Doktrin und Führung. Und Simon Wardley hat die mit seiner Strategie verglichen und festgestellt, dass er einen Zweck hat. Zwar etwas schwammig, weil seine Firma ein Gemischtwarenladen war, aber für jeden Bereich gab es da doch einen Sinn. Eine Ahnung über das Terrain hatte er nicht und auch keine Ahnung, wie die Landkarte der Generäle auf die Wirtschaft übertragen werden kann. Die anderen drei hat er mehr schlecht als recht abgedeckt und so hat er sich an den Lücken abgearbeitet. Vor allem das Terrain machte ihm Sorgen. Es ist klar, dass es viele Beispiele für bemerkenswerte Schlachten gegeben hat, in denen die Landschaft eine wichtige Rolle gespielt hat. Meist hatte eine Seite mehr Ahnung von den Gegebenheiten und mit der anderen Partei gezielt die Konfrontation auf einem schiefen Spielfeld gesucht. Sei es, dass natürlich Engen ausgesucht worden sind, oder Anhöhen ausgenutzt worden sind, oder Nachschubwege erschwert wurden. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Beispielen, wo Schlachten, nicht aufgrund der direkten militärischen Stärke, sondern anhand der Geländewahl, gewonnen oder verloren worden sind. Und in der Wirtschaft, in dem Bereich, der sich in Strategiefragen so gerne bei den Militärs bedient, hatte keiner eine Landkarte oder etwas, was dem ähnlich kommt. Für Wardley ist das eine Riesenlücke in der Wahrnehmung, waren doch gerade in den historischen Beispielen genau die Armeen unterlegen, die die schlechteren Informationen über die Landschaft hatten. Die Landschaft ist wichtig und wird in der Wirtschaft völlig vergessen. Ein anderes Thema, was immer wieder in Strategiefragen hochkommt, ist das Schachspiel. Und nicht selten sind gerade die Schachspieler, die betonen, wie wichtig Schachspielen für das Verständnis von Strategie ist. Und Schach lebt vom Brett. Der Anfänger schaut sich noch die Figuren an und überlegt, welche Züge wohl legal sind und ihn nicht innerhalb von zwei Zügen in Probleme bringen. Nur so gewinnt man kein Spiel. Ein erfahrener Schachspieler hat in seiner Wahrnehmung die Figuren transzendiert und nimmt Stellung wahr und starke und schwache Bereiche auf dem Brett. Die genaue Position der Figuren bleibt wichtig, bestimmt das doch die konkreten Optionen, aber Sieg oder Niederlage wird anhand größerer Aggregate bestimmt. Schach kommt ohne die Landschaft nicht aus, Schach macht ohne Brett. Keinen Sinn. Und ich rede hier nicht von Leuten, die blind im Kopf Schach spielen. Natürlich haben die auch das Brett, nur halt im Kopf. Eine echte Leistung, zweifellos, aber kein Spiel ohne Brett. Nur ohne physisches Brett. Nur denken wir den mal radikal. Was passiert, wenn wir Schach ohne Brett spielen würden? Vielleicht so wie Partien aus Platzgründen notiert werden, so aus Zugfolgen, also Buchstaben und Zahlen. Wie viel schwieriger wäre es, Schach zu lernen, ohne den Sinn den Stellungen auf dem Brett, den einzelnen Zügen geben. Schachspieler würden sich erfolgreiche Zugfolgen merken und in späteren Partien wieder abspulen. Macht das noch Sinn? Ohne Brett und Umfeld nicht mehr zu beurteilen. Gewinnen oder Verlieren ließe sich nicht mehr gut steuern. Erfolgreiche Zugfolgen würden als Erfolgsrezept tradiert und sie würden blind. Ne? Wörtlich, es gibt kein Brett. Und sie würden blind kopiert und angewandt, ob sie passen oder nicht. So sieht es aktuell in der Businessstrategie aus. Keiner hat eine Landkarte, keiner kennt das Gelände, aber die Businessliteratur ist voll von Nacherzählungen von erfolgreichen Strategien. Erst das machen, dann das machen, dann das machen und siehe da, Erfolg. So war das bei mir, so geht das wieder. Klingt bekannt? Nur wer sagt denn, dass die vermeintliche Erfolgsstrategie wieder zum Erfolg führt? Welches Umfeld hat denn mit den in den Erfolg reingespielt? Nur die Sieger schreiben Bücher, die Loser suchen sich einen neuen Job oder decken den Mantel des Schweigens über die letzte Station. In der Wissenschaft heißt das Survivorship Bias. Also die Verzerrung der Ergebnisse, die daraus entsteht, dass wir nur die Überlebenden eine Aktion befragen und untersuchen. All die, die auf der Strecke geblieben sind, die werden vergessen. Manchmal hilft das. Startups sind Quell von großer Innovation, aber die Erfolgsgeschichten der Einhörner sind sehr zukräftig. So ein Mega-Exit ist ein wahnsinniges Bild, das zieht... Und wenn wir uns anschauen, wie viele Unternehmen es nicht schaffen und pleite gehen, na, der Erwartungsgewinn ist eher klein, weil viele verrecken und sehr wenige durchkommen. Hier sorgt der Survivorship Bias und der Fokus auf die Erfolgsgeschichten dafür, dass immer wieder Leute antreten und ihre Ideen austesten und uns damit weiterbringen. Entweder mit einer Lernerfahrung oder mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung. Und manchmal verzerrt es auch die Wahrnehmung. Gerade bei der Unternehmensstrategie sind die Rohdaten so unzugänglich, dass nur über die bekannteren Geschichten gesprochen wird. Und das sind eben die Geschichten, die gut genug ausgegangen sind, um erzählt und freigegeben zu werden. Also auch hier Survivorship Bias. Die aktuelle Business-Strategie hat bei Terrain und Landkarte einen blinden Fleck. Schach wäre auch weiterhin fair, wenn alle ohne Brett spielen würden. Aber stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der die meisten ohne Brett spielen und einige mit Brett spielen. Die würden immer gewinnen. Die wissen einfach so viel mehr, dass es magisch anmuten würde, wie die eine Entscheidung nach der anderen erfolgreich treffen und gewinnen. Und gerade deshalb ist für mich die Frage so spannend, gibt es diese Karte für die Wirtschaft und kann ich die ausnutzen, um meine Strategien besser zu machen? Simon Wardley sagt ja und beschreibt die wesentlichen Elemente einer guten Karte wie folgt. Eine visuelle Darstellung, die kontextspezifisch die Position von Komponenten relativ zu einem Anker und Bewegung darstellt. Nehmen wir das mal auseinander. Eine Karte ist offensichtlich eine visuelle Darstellung, keine Bullet Points auf PowerPoint. Sie stellt in zwei oder drei Dimensionen Zusammenhänge dar. Wir kennen viele grafische Darstellungen, die uns helfen, Zusammenhänge schneller zu erfassen. Organigramme sind meist grafisch dargestellt, Prozesslandkarten. Viele Nicht-Controller würden sich wünschen, mehr grafische Darstellungen der Zahlenwerke zu sehen, um sie schnell erfassen zu können. Grafisch ist gesetzt und nicht so fürchterlich erklärungsbedürftig. Kontext. Kontext ist wichtig und hier hole ich kurz aus. Kennen Sie den Spruch? Jedes Modell ist falsch, manche sind nützlich. Oder hier, jede Karte ist falsch, manche sind nützlich. Es gibt vom gleichen Gebiet sehr unterschiedliche Landkarten, die mit einem jeweils anderen Zweck andere Informationen darstellen. Autofahrer interessieren sich für andere Dinge als Wanderer. Militärs wollen andere Informationen als Urlauber. Ein Quadratkilometer Stadt wird mit anderen Mitteln dargestellt als ein Quadratkilometer Weideland. Tiefbauer, Energieversorger, Telefonunternehmen sind so verrückt, dass die auch noch wissen wollen, was unter der Oberfläche passiert. Für Unternehmen sind bestimmte Dinge wichtig, Kunden einerseits und mit ihren Bedürfnissen und Interaktionspunkten, aber auch Lieferanten und interne Lieferanten und die Abhängigkeiten und Optionen. Make or Buy fällt da sofort ein. Die Konkurrenz, das regulatorische Umfeld, die Arbeitnehmer, Entwicklungen benachbarten und in weit entfernten Bereichen. Was hier wichtig ist, wird sich im individuellen Fall entscheiden. Alle Karten sind falsch, manche sind nützlich. Für einen bestimmten Zweck. Das dritte Element war Position. Wie stehen die Dinge zueinander? Wie wird Geld, Risiko, Informationen ausgetauscht? Was baut worauf auf? Was fällt zusammen, wenn ein Element wegfällt? Was sind die Alternativen? Die vielen Abhängigkeiten dürfen dargestellt werden. Ingenieure kennen das. Heißt es doch, die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung und damit ist nicht nur die Konstruktion gemeint. Der Volksmund hat es auch verstanden. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Positionen also relativ zueinander und im eben angesprochenen Kontext. Dann die Komponenten. Was kommt auf die Karte drauf? Was sind die Straßen, Flüsse, Orte, die wichtig sind für eine Landkarte eines Unternehmens? Sind die Kunden, Produkte, Dienstleistungen, also die Aktivitäten? Dann die Praktiken, die Daten, das Wissen. Produkte werden durch Praktiken gebaut. Praktiken basieren auf Erfahrung, also Daten und Wissen. Und... Wir stehen auf den Schultern von Riesen und so tun das auch unsere Produkte. In jedes Produkt fließen unzählige Voraussetzungen ein, ohne die dieses Produkt nicht geben würde. Dann der Anker. Für Wortlesend ist die Kunden. Von denen geht die Landkarte im Business aus. Schließlich dreht sich alles um sie. Die Erfüllung der Kundenbedürfnisse ist das, was die Kunden kaufen lässt und daher die Basis für alles. Ohne Kunden kein Geschäft? Naja, jedenfalls nicht lange. Und zuletzt Bewegung. Auf jeder Landkarte kann man eintragen, da stehe ich, da will ich hin und da muss ich lang gehen. Das ist für ein Unternehmen nicht anders. Das Wesen der Strategie ist ja festzulegen, welche Schritte unternommen werden, um in einen neuen Zustand in der Zukunft zu erreichen. Dazu ist es notwendig, den neuen Zustand und die notwendige Veränderung dahin eintragen zu können. Ein Militär, der nicht seinen Leuten sagen kann, der Feind steht da, a beschäftigt ihn hier. B schneidet den Nachschub da ab und bei C passen wir auf, nicht selber überrannt zu werden, wird nicht lange Führungskraft bleiben. Ohne Karte kann der nicht entscheiden, ohne Karte kann der nicht kommunizieren. Ohne Karte ist der ineffektiv. Was seine übergeordnete Rolle angeht, ein Teamleiter braucht so eine Landkarte nicht so dringend, aber auf der Ebene der Unternehmensführung ist schon spannend, wie wir so lange ohne auskommen konnten. Aber vielleicht sind wir nur alle brettlose Schachspieler und der erste mit Karte zieht allen das Fell über die Ohren. Schauen wir mal. Wenn Sie Lust haben, denken Sie mal drüber nach, welche etablierten Strategiewerkzeuge diese Kriterien erfüllen. Ich finde das eine lustige Übung. Neben dem Survivorship-Bias gibt es noch einen anderen Effekt. Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Die Aussagen, die wir über die Zukunft machen, sind letztlich alle mit Wahrscheinlichkeiten belegt. Und da kommen dann so lustige Fragen auf wie: wenn Sie sich für die wahrscheinlichere Option entschieden haben, das Schicksal Ihnen aber nicht hold ist, haben Sie dann einen Fehler gemacht? Oder wenn Sie sich das mal in den Firmenkontext übersetzen, wie wird das bei Ihnen betrachtet? Was passiert da, wenn Sie nicht liefern, weil Sie auf eine Option gesetzt haben, die nicht hundertprozentig war, aber doch einen guten Erwartungsgewinn in Aussicht gestellt hat? Hat dann jemand einen Fehler gemacht und muss es einen Sündenbock geben oder heißt das dann bei Ihnen, hat nicht geklappt, nächstes Mal geht es besser? Und wir haben trotz Misserfolg auf das richtige Pferd gesetzt. Und nächstes Mal tun wir das genauso wieder. Auch das beeinflusst, wie wir Strategie betrachten. Entscheidungen auf die nächsten fünf Jahre sind durchgehend mit Unsicherheit belegt. Wie kommunizieren Sie so etwas in Ihrer Strategiekommunikation? Oder muss ein Plan abgespult werden und funktionieren? Eine Landkarte ist für Militärs eine gute Methode, um auch hier retrospektiv fair zu bleiben. Hier ist die Karte. Das haben wir gewusst. Das haben wir erwartet, da wurden wir überrascht. Deswegen ist der Plan nicht so aufgegangen, wie wir das dachten. War das mit der damaligen Informationslage trotzdem die richtige Wahl? Ja. Aber ohne Landkarte, ohne Spielbrett, wenn Sie eine Zugfolge blind abspulen, wenn Sie eine Strategie nachmachen, weil das bei Spotify so gut funktioniert, wie, wie unterscheiden Sie dann dumme Strategien von schlechter Implementierung? Oder macht Ihnen die Frage keinen Spaß und ist es bei Ihnen so gelöst, dass Erfolge der brillante Strategie und Misserfolge der mangelnden Umsetzung zugeschrieben werden. Warum ich Ihnen jetzt hier ein paar Episoden lang von Landkarten für das Business erzähle? Weil es mir die Augen geöffnet hat, als ich Wardley Maps entdeckt habe. Für mich gibt es ein Vorher und ein Nachher, bei dem ich mich nur frage, was wir vorher gemacht haben. Die letzten zwei Episoden habe ich zwei Dimensionen vorbesprochen, um jetzt darauf zugreifen zu können. Wenn Sie die letzten beiden Episoden noch nicht gehört haben, dann wäre jetzt ein guter Moment, diese Episode zu pausieren und nochmal zurückzugehen. Ich warte hier auf Sie. Also, von der Genese einer Idee über die ersten Implementierungen, über die Standardisierung in einem Produkt oder Dienstleistung, bis hin zur Verfügbarkeit als Commodity, als austauschbare Ware zu austauschbaren Preisen, jedes Produkt, jede Idee, jede Dienstleistung, lässt sich auf diesem Kontinuum irgendwo verorten. Der Charakter eines Produktes ändert sich, die Mitarbeiter, die sie brauchen, ändern sich, die Metriken, die sie anlegen, ändern sich, je nachdem, wo sie sich auf dieser Achse befinden. Das war die eine Achse. Und die andere ist dadurch geprägt, dass jedes Produkt und jede Dienstleistung eine große Zahl an Voraussetzungen hat. Wir stehen auf der Schultern von Riesen und unser eigener Beitrag ist klein, aber die Zivilisation hat ein paar tausend Jahre dafür gebraucht, die Grundlagen so weit aufzubauen, dass wir heute das tun können, was wir tun. Thomas Thwait hat ein geniales Projekt gemacht. Er hat sich vorgenommen, ohne die Riesen auszukommen und einen einfachen Toaster selber zu bauen und dafür keine Vorleistungen in Anspruch zu nehmen. Kupfer für das Stromkabel, ab in den Garten und noch Kupfererz gegraben. Mit dem Spaten, sagte ich Spaten, mit einem Stock. Und dann schmelzen, reinigen, Draht ziehen, isolieren. Und das dann für das Gehäuse, die Heizwendel und alles, was ein Toaster heutzutage so ausmacht. Warum er das gemacht hat? Er wollte zeigen, wie sehr wir von den Vorleistungen abhängig sind, wie wichtig das ist, dass man einfach Kupferkabel kaufen kann und Blech und Federn und Heizdraht und, und, und. Neun Monate hat er gebraucht und tausende Pfund. Fünf Sekunden hat das Ding dann funktioniert. Die gleiche Leistung ohne kaputt gehen, leistet ein Toaster für unter zehn Pfund auch. So weit sind wir gekommen und so läuft das auch bei Ihnen. Jede Tätigkeit bei Ihnen baut auf anderen auf. Das sind Abhängigkeiten, die sich auf Ihr Geschäft auswirken, bei denen es sich lohnt, die mal explizit darzustellen. Und genau das tun die Wardley Maps. Sie stellen einen Kunden mit den Produkten, die seine Bedürfnisse befriedigen, dar. Und die Produkte mit ihren Voraussetzungen, seien diese andere Produkte oder Wissen oder Fertigkeiten oder Prozesse. So entsteht eine Kette, ein Netz von Abhängigkeiten. Wardley Maps sind zweidimensionale Diagramme mit den zwei Achsen, Evolution, Genese bis Commodity nach rechts und vom Kunden von oben nach unten als Y-Achse. In dieses Koordinatensystem wird der Kunde eingetragen am oberen Rand und der Kunde wird verbunden mit den Produkten und Dienstleistungen, die seine Probleme lösen. Je nachdem wie innovativ weiter links oder Commodity weiter rechts. Vom Kunden geht das Netzwerk nach unten weiter. Je weiter vom Kunden weg, desto unsichtbarer sind die Knoten für die Kunden. Wenn Sie eine Maschine bauen, dann hat die mal jemand konstruiert. Dafür haben Sie ein CAD-System welches das ist, welche Features das hat, wer es benutzt, das ist für einen Kunden völlig unsichtbar. Aber für Ihre Leistungserbringung ist es ein wichtiger Schritt gewesen auf der Kette bis zu Ihrem Produkt, bis zum Kunden. Jeder Kunde ein Kringel, jedes Produkt ein Kringel, jede Voraussetzung ein Kringel immer weiter runter, bis Sie bei Commodities angekommen sind. Strom darf bei Ihnen aus der Steckdose kommen, Stahl vom Stahlhändler, Absolventen von der Hochschule und Wasser aus der Leitung. Das müssen Sie nicht weiter auflösen. Lieferanten, die eine Leitstellung für Sie haben, sollten Sie sehr wohl aufführen. Diese Kringel sind verbunden durch Linien, die von oben nach unten die Abhängigkeiten repräsentieren. Aber auch repräsentativ sind für Geldflüsse, denn die Voraussetzungen wollen irgendwie bezahlt werden und in Gegenrechnung fließt zum Beispiel das Risiko. Ne, wenn Sie auf einer innovativen, risikobehafteten Technologie aufbauen, dann sind alle Produkte, die sich daraus ableiten, ebenfalls im Risiko. Sie erkennen jetzt eine Struktur Ihres Unternehmens. Dabei kann eine Karte ein Teil eines Unternehmens darstellen, also der Fokus auf einen bestimmten Kunden oder eine bestimmte Technologie mit all ihren Abhängigkeiten und einen Kunden. Und je nachdem, wie kritisch die Vorlieferanten sind, können die natürlich Teil der ihrer Karte sein. Genauso ist ihre Karte ein Teil der größeren Karte der Branche und es lohnt sich hier verschiedene Blickwinkel für verschiedene Fragestellungen zu haben. Genauso wie bei Landkarten ja auch mehrere Maßstäbe angeboten werden. Knoten auf der Karte können Aktivitäten, also Produkte, Projekte, Dienstleistungen sein, aber auch Praktiken und Daten und Wissen. Ein Kaffee will seine Kunden bedienen. Dafür braucht es neben der offensichtlichen Kaffee noch Wasser, Milch, Strom, Kaffeemaschine, Geschirr, Bedienung, den Raum, die Möbel. Aber um zu funktionieren, braucht ein Kaffee auch eine Leitung, Geld, Schichtplanung, Arbeitsanweisung, Schulungen. Diese bilden ein Netzwerk von Abhängigkeiten, die dafür notwendig sind, um ein Kaffee zu betreiben. Nicht für alle Fragestellungen müssen Sie alle Elemente sichtbar haben, aber je nach Fragestellung kann es Sinn machen, unterschiedliche Dinge darzustellen. Ein Café ist jetzt nicht fürchterlich innovativ. Das Konzept Kaffeehaus ist uralt. Die Zutaten, alle von mehreren Lieferanten, als standardisierte Produkte oder als Commodity verfügbar. Insofern findet so ein Café eher am rechten Rand des Diagramms statt, bei Commodity. Anders, innovative Unternehmen, die haben häufig Gerade Richtung Kunden innovative Elemente, die noch ganz frische Ideen sind oder noch nicht richtig skaliert werden. Diese innovativen Elemente finden sich dann links oben. Von dort geht das Netzwerk dann meistens nach rechts unten zu den Commodities. Voraussetzung also Strom aus der Steckdose, Wasser aus der Leitung und so weiter. Sie sehen jetzt also Ihre relevante Supply Chain auf einen Blick. Sie wissen jetzt, auf welchen Schultern Sie stehen. Lassen Sie das Bild mal etwas auf sich wirken. Solche Bilder gibt es in der Logistik schon länger, aber eben vor allem für das Material. Diese Darstellung ist jetzt angereichert um wichtige Elemente wie Wissen und Daten. Und ferner ist sie nicht so fein aufgelöst, dass jede Teilenummer zu sehen wäre. Das gibt der Maßstab der Karte nicht her. Muss auch nicht. Der Mehrwert kommt hier aus der zweiten Achse, der Sicht, welche Reife die Elemente haben. Sind das ganz frische Innovationen oder sind das zum Beispiel Prozesse, die schon jahrelang stabil laufen? Wie ist Ihr Risiko? Wo bündelt es sich? Wo müssen Sie als hohe Führungskraft hinschauen? Was darf einfach laufen? Und was ist Kerngeschäft und Wettbewerbsvorteil? Und was können Sie so auch austauschbar aus einer Quelle erhalten? Dabei gibt es etwas auf der Evolutionsachse zu beachten. Hier geht es nicht darum, wie Sie eine Komponente sehen, sondern wie sie gesehen werden sollte. Die Tatsache, dass Sie sich Ihr eigenes MRP-System aus 25 Excel-Tabellen gebaut haben, das total innovativ finden, ändert gar nichts daran, dass ERP-Systeme als Produkt, für viele Anwendungen sogar als Commodity, von mehreren Lieferanten in vergleichbarer Qualität bezogen werden können. Gerade solche Diskrepanzen werden jetzt sichtbar. Es gibt gut skalierbare Lösungen am Markt und Sie leben mit einer Eigenkreation. Bringt Ihnen das einen echten Vorteil oder hält Sie das zurück? Diese Diskussionen sind der Sinn und Zweck davon, eine Karte für das eigene Business zu erstellen. Sie haben jetzt eine Darstellung, die Sie zwingt, Farbe zu bekennen, und bei der dann auch über mehrere Meinungen und Ausgleich gesucht werden muss. Deswegen sind die Karten auch nicht delegierbar. Sie können nicht einfach einen Raum voller Berater darauf ansetzen, ihnen eine Karte zu malen, weil sie dann eben diese wichtigen Diskussionen nicht führen würden. Fragen, die ihnen dabei helfen, die richtigen Einschätzungen zu finden, sind die folgenden. Wie breit verbreitet ist die Komponente? Benutzen die Konkurrenten die Komponente? Gibt es die Komponente als Produkt oder als Commodity? Ist das was Neues? Es kommen dann spannende Erkenntnisse und Ergebnisse raus. Kein Kaffeebetreiber würde den Toaster für sein Frühstücksbuffet selber bauen. Muss er auch nicht. Es gibt viele mögliche Quellen. Selber bauen ist teurer, dauert länger und es gibt gar keinen Vorteil. Geld, Zeit und Aufmerksamkeit sind an anderer Stelle besser untergebracht. So klingt das offensichtlich. Aber wenn Sie schon zehn Jahre mit dem gleichen Eigengewächs für einen Prozess arbeiten, sei es ein CRM oder ein MRP oder die Lohnabrechnung, dann ist es nicht immer so offensichtlich, dass Sie hier Ressourcen verballern, ohne einen Mehrwert dafür zu bekommen. Und dass die Welt sich draußen weitergedreht hat und mittlerweile bessere Lösungen verfügbar sind. Lassen Sie sich an so blinden Flecken nicht abhängen. Es steckt viel Erfahrung drin, eine solche Karte mit den wichtigen Elementen zu bestücken und die unwichtigeren der Übersichtlichkeit halber auch wirklich herauszulassen. Das ist ein Lernprozess, den Ihnen keiner abnehmen kann. Und den Sie sich auch nicht abnehmen lassen sollten, denn der Erkenntnisgewinn über Ihr Unternehmen ist erheblich. Und zuletzt sehen Sie es als intellektuelle Herausforderung. Sie bitten ja auch nicht mehr Kinsey, für Sie Schach zu spielen. Soweit für heute. Aufmerksamen Hörern wird aufgefallen sein, dass wir doch gar nicht über Bewegung gesprochen haben. Also, wie entwickle ich denn meinen Zukunftswunsch und wie komme ich dahin? Das machen wir nächste Woche. Sie dürfen sich schon darauf freuen. Ich mache hier trotzdem erstmal einen Schnitt, damit das Gesagte etwas sacken kann und damit Sie die Chance haben, den Links in den Show Shownotes zu folgen und Simon Wardley selber zuzuhören, wie er seine Gedanken beschreibt. Ich verlinke Ihnen eine sehr lesenswerte Artikelserie, seinen, seinen aktiven Twitter-Account und, und Bilder vom Toaster und vor allen Dingen eine Präsentation von Simon zu dem Thema. Gehen Sie mal ruhig in den Artikel und schauen Sie sich die Diagramme an. Die Gedanken zu Landkarten im Business sind relativ neu.